Guten Morgen aus Bochum heute. Bochum wir sind, sind, wir sind genau. genau beim Bundeskongress in Bochum für Offline-Strategien. Wir werden heute Nachmittag vortragen um 16.30 Uhr. Wenn genau. wir das Konzept mal vorstellen, was brandable ist, was wir als Team machen, was unser Ziel ist, haben jetzt schon äh, Karten bekommen und werden gleich mal reingehen, um die erste in superficial, satirical never end the story. We all play your role, but only if you control. The never did prepare to live away from your soul. The sun is going down as the curtain rolls up. Only you know if it's all for show, sure, don't get stuck. Read between the lines and recite the script that was laid out a long while ago. was time to shift. When you take everything, when you take it, put it in your pocket, put it in your pocket. Come on, yeah, yeah. An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich unser Auftritt kommen, aber leider haben wir das ein bisschen vergrobt, aus äh, technischen Gründen. Und deswegen zeige ich einfach mal hier ganz schnell die Folien, die wir vorgestellt haben, die findest du auch hier in, dem, in unserem Nachbericht nochmal in, in voller Länge und kannst dich das komplett selbst durchschauen. Aber eins ist zu sagen, es war ein super super geiler Auftritt, ein super cooles Gefühl vor so vielen Leuten die eigene Idee vorzustellen. Und hat einfach auch Spaß gemacht, das Feedback am Ende zu bekommen. Denn eins ist klar: es gibt eine Berechtigung für eine digitale Schule für Ladenbesitzer. Und ich will da gar nicht so viel jetzt vorwegnehmen. Ich habe mich mit Selma am Ende dann auch noch hingesetzt, ganz entspannt noch über den Tag Revue passiert. Und das sehen wir uns jetzt einfach mal an. Selma, fang nur noch mal an. Wir oh. sitzen jetzt gerade hier entspannt bei der Aftershow Party, mehr oder weniger. Genau, haben jetzt gerade noch ein paar ganz gute Gespräche gehabt. Wir waren quasi mit unserem Pitch die letzten, der letzte Programmpunkt ähm, und konnten dann ja, Brandable vorstellen. Das hat glaube ich sehr gut geklappt. Haben dann den Preis gewonnen, konnten uns dann auch ja, in die Bühne bekommen, um Brandable zu präsentieren. Das war cool. Ja. Tolles Feedback bekommen, in einem Satz mega viel. Mega gut. Ja. Und jetzt gleich erschöpft ins Auto fallen. Oh ja. Und dann äh, fährt der Tempomat nach Hause. Euch einen schönen Abend. Ciao.